Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Tutorial der Arduino Reihe. Heute geht es um den Fotowiderstand, wir wollen einmal Spannung auslesen und es geht um den Serial Monitor. Kommen wir erstmal zum Spannung auslesen. Wir wollen diesmal über den Mikrocontroller den Fotowiderstand auslesen. Das kriegen wir hin durch eine Reihenschaltung. In einer Reihenschaltung sind die Verbraucher hintereinander, also in einer Reihe, geschaltet. Hierfür schalten wir zwei Widerstände in Reihe, dadurch teilt sich die Spannung auf diese beiden Widerstände. Zum Beispiel, wenn man zwei gleiche Lampen hintereinander in Reihe schaltet und dann 6 Volt drauf gibt, liegt auf jeder Lampe 3 Volt. Wenn man nun aber zwei verschiedene Lampen hintereinander schaltet und 6 Volt draufgibt, haben die Lampen ja einen verschiedenen Widerstand. Die eine ist kleiner und der andere ist größer. Und man hat zum Beispiel die eine Lampe 1,5 Volt und die andere Lampe 4,5 Volt. Bei einem Fotowiderstand ändert sich dann der Widerstand durch die Lichtstärke. Das nutzt man dazu, um die Helligkeit dann abzulesen. Für die Spannungsteilung, die wir heute machen, brauchen wir einen Widerstand von mindestens 1 Kiloohm bis 10 Kiloohm. Das hängt je nachdem von dem Fotowiderstand ab. Für den Fotowiderstand im Fandorino Set wird war am besten 10 Kiloohm. Der Wert des Widerstandes sollte so ähnlich groß sein wie der Wert des Fotowiderstandes. Wir schalten somit einfach den Fotowiderstand mit dem Widerstand in Reihe und geben dann 5 Volt auf diese Schaltung drauf, sodass an den einen Punkt 5 Volt und an den anderen Punkt Ground angeschlossen wird. Dadurch lesen wir durch analogen Pins am Mikrocontroller die Spannung ein, also A0 bis A5, und verarbeiten die dann. Dabei sind 0 Volt der Wert 0 und 5 Volt der Wert 1023. Das sind dann 1024 Zahlen und somit sind das 10 Bit. Also wenn zum Beispiel 2,5 Volt an dem Fotowiderstand gemessen werden, dann erkennt der Mikrocontroller einen Wert von 512, da 1024 durch 2 512 ergibt. Kommen wir auch schon zum Siri-Monitor. Der Siri-Monitor ist einer der wichtigsten Bestandteile der Arduino-Software. Mit ihm kann man am PC Daten zeigen, welche der Arduino sendet. Das ist halt sehr sinnvoll, da man nicht immer ein LCD an den Arduino angeschlossen hat. Wenn man dann nämlich im Siri-Monitor ausliest, wie hoch der Helligkeitswert ist, wenn es dunkel ist, kann man den später im Programm stattdessen eintragen. Für mich hat am besten der Wert 512 funktioniert. Wir werden es dann so verwenden, wenn der Wert, der der Arduino am Fotowiderstand misst, kleiner als X ist, also bei meinem Fall 512, bei euch kann das anders sein, dann soll die LED anschalten. Nun kommen wir zum Aufbau. Wir schließen wieder einfach eine LED an Pin 10 an, wie wir es schon häufig gemacht haben. Ich nehme wieder eine blaue mit einem 100 Ohm Widerstand. Dann stecken wir den Fotowiderstand ins Breadboard und an den einen Pin vom Fotowiderstand kommt ein 10 Kiloohm Widerstand. Dann vom 10 Kiloohm Widerstand kommt ein Kabel zur Ground Und vom rechten Pin des Fotowiderstands kommt ein Kabel zu 5 Volt. Und vom linken Pin vom Fotowiderstand, wo auch der Widerstand angeschlossen ist, da kommt ein Kabel an den analogen Pin 0. Nun geht es auch schon ins Programmieren. Wir öffnen wieder unsere Arduino Software. So, das erste was wir machen müssen, ist wieder Variablen definieren und zwar, erste Variable Eingang, das ist der Port A0, das ist da wo der Fotowiderstand angeschlossen ist, dann Integer LED ist gleich 10, das ist da wo der LED angeschlossen ist und Integer Sensorwert ist gleich 0. Dann ins Void Setup schreiben wir serial.begin, da wir den Serial Monitor starten wollen mit einem Bout von 9600, dann noch Pin Mode LED Output, da die LD Pin wieder ein Output ist. In das Void Loop schreiben wir jetzt nun den Rest des Programms rein und zwar ist die Variable Sensorwert ist gleich analog read, Klammer auf, Eingang. Das bedeutet, Sensorwert ist das, was der Arduino analog ausliest an dem Pin A0. Danach Punkt print, dass wir was in den seriellen Monitor reinschreiben und dann Sensor. Wert, da können wir ganz ganz beliebiges reinschreiben, zum auch Helligkeitswert oder sowas, was wir halt wollen. Ist gleich, dann Anführungszeichen oben, Klammer zu, Semikolon und dann wieder serial.print ln, dass er jetzt die gleiche Linie reinschreibt. Sensorwert. Also schreibt er in die gleiche Linie hinter dieses gleich, schreibt er dann einfach den Sensorwert rein. Als nächstes eine If-Abfrage, also if Sensor Wert ist kleiner als 512, dann Digital Write LED High. Das bedeutet einfach, dass wenn der Wert unter 512 ist, soll die LED anschalten. Danach, wenn else, also wenn es nicht ist, soll er einfach digital write LED low, also einfach wieder ausschalten. Danach soll er noch eine kurze Zeit warten, nämlich delay 50 um 50 Millisekunden noch zu warten. Das ist auch eigentlich das Programm, ich erkläre es gerade noch mal. Wir definieren erst die Variablen Eingang, LED und Sensorwert. Dann starten wir den seriellen Monitor. Dann sagen wir Arduino, dass der Pin LED ein Output ist. Dann sagen wir, der Sensorwert ist das, was er an dem Pin Eingang analog ausliest. Danach schreibt er in den seriellen Monitor Sensorwert ist gleich. Und dann schreibt er in die gleiche Zeile den Sensorwert, den er ausgelesen hat. Nun, wenn der Sensorwert unter 512 ist, soll er die LED anschalten, ansonsten soll er die LED ausschalten. Danach soll er noch 50 Millisekunden warten. Spielen wir das Programm direkt einfach jetzt drauf. Wie wir gerade sehen, habe ich einen Fehler gemacht und zwar habe ich hier Sensorwert falsch geschrieben. Und zwar haben wir hier oben die Variable Sensorwert mit großem W geschrieben und hier mit kleinem W da muss man nämlich immer aufpassen, das wollte ich euch noch zeigen: dass, wenn man eine Variable definiert, muss die immer mit den großen und kleinen Buchstaben immer so geschrieben werden, wie sie auch definiert wurde. Sonst erkennt das Programm das nicht. Also, 0 ist ja noch heller als der Wert 512, aber wenn ich mit meiner Hand den Fotowiderstand jetzt abdecke, müsste die LED leuchten. Was ein blöder Nebeneffekt ist, wenn man die LED so nah dran hat, ist, wenn man nicht ganz abdeckt, leuchtet die LED den Futterwiderstand an und schaltet sich somit selbst aus und löst so eine Kettenreaktion aus. Deshalb habe ich die LED auch runtergebogen, weshalb ich sie jetzt gerade hochgebogen habe. So sieht das dann aus. Das war auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis dann und ciao!